Und, ja, die Kinder haben sich gefreut, die Bienen haben sich gefreut, die Schmetterlinge, Hummeln, alles. Also das finde ich cool. Eine Auspacken den Ding, sieht aus. Ja. Ich bin echt excited, mal gucken was jetzt kommt. So ja, es ist ja bald Ostern, äh, Walter Surprise ist wieder da, ich habe ja halt vorgerätet. Das gibt's zum Schluss. <lacht> fangen wir an äh, mit. Genau, fangen wir damit an. So, Rico hat das immer leicht, ich muss ja alle halt vorreiten. und Rico guckt einfach an. ist Ja, was ja, ist denn das? Ja, mal auf. Wunder, ich finde äh, ein sehr gutes Ostergeschenk. Ich werde es auf jeden Fall gleich weitergeschenken. Rico, willst du jetzt gleich, wann er zu Ostern kriegt? Das springt mich jetzt aber nicht an, oder? Nee, nee, nee. Alter, was ist das? Hasch? Hasch. Hasch für Irgend, die Atten? Irgendwas in Hasch. -Tüten. Das ist so Hasige Grüße mit Liebe Design. Da ist ein drin. Cool. Da sind ähm, ah. Samen drin, die brauchst du in der Erde stecken. Und dann halt gießen. Und gut. dann solltet auch nicht unbedingt so schattig sein und dann wächst ja. Also eine wilde Wieso, auch gut für die Pflanzen, für die Natur. Und zwar für die Grünen, sag ich mal. Das kann man wunderbar weiter verschenken, so als ja. Kleinigkeit. Also. Finde ich also wilde Wiese finde ich immer gut. Äh, hatte letztes Jahr hatte ich gestern. und schon. Ja, die Kinder haben sich gefreut. Die Bienen haben sich gefreut, die Schmetterlinge, Hummeln. Alles. Also das finde ich cool. wann muss man das dann einpflanzen? Den ich denke mal erstmal. ja bald du kannst das, also verschenkst und dann die Woche. Also, wenn kein Frost mehr gibt, dann kannst du das schon einpflanzen. Ach, hier, ideale Berufzeit, Ende März bis August. Samenbomben leicht in die Erde eindrücken, nicht vergraben, gießen, nicht vergessen. Wir kriegen die Leute von mir zum Ostern. Cool. Link hier unten in der Beschreibung, genauso wie hierzu. Genau, zu sicher. <lacht> yes. Klimaneutraler Druck und plastikfreie Verpackung. Oh, ist das Wir aber Klima machen, dass ich nicht so viel Plastikmüll und alles sowas. Durchmacht. So, hier sind 10 Stück in so einer Packung drin, glaube ich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das denn aussieht. wenn werde mal einpflanzen, das ist ja März. Ach, ist ja schon April. Zeit vergeht. Jetzt bekommst du dann eine neue Folge von den Testoleros, das ist ja bald Einen hey, Moment, da haben wir eigentlich mal abmoderiert. Ne? dann machen wir das jetzt. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ja gut, ja, wir werden das mal testen mit, dem, äh, mit der Wiese. Genau. Wir und werden dann demnächst mal was reinstecken in den Boden und gießen, in den aufscheinen lassen und warten und dann gucken was passiert, was da rauskommt. Genau. Genau. Und dann mal gucken, wenn wir was nicht vergessen machen wir ein paar Bilder oder ein kleines Video. Ja, mach ich. Und äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut. Bis demnächst.